Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda für das NES. Im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon gemacht und ich bin gestorben. Super. Das war der schnellste Tod in einem Part auf jeden Fall schon mal. Und ja, wir waren im fünften Dungeon, haben da aufgehört, aber noch nicht angefangen. Und ich wollte auch erst äh, den dritten Dungeon machen, weil das sinnvoller ist für unseren Verlauf. Und äh, ich weiß gar nicht genau, wo der ist. Ich ich weiß nur, dass er irgendwo hier in die Richtung ist. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, es lief ganz gut. Oh, hier ist eine Höhle. Was ist hier drin? Hä? Wo redet die denn nicht? Hm. Muss ich irgendwas machen anscheinend. Okay. Ich glaube hier irgendwo ist das, oder? Ja. Hier ist es. Es müsste der dritte Dungeon sein, wenn ich richtig bin. Ja. Es ist Level 3. Also, soweit ich weiß, ist es Level 3. Es kann auch sein, dass ich falsch liege. Aber, ähm, ja. Schauen wir einfach mal. Was es hier so zu finden gibt. Also, ich, ich, soweit ich weiß, kann man auch in alle Dungeons eigentlich rein, sofern man den Zugang zum Dungeon hat. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, die Dungeons in einer anderen Reihenfolge zu machen. Würde mich wundern. So, mit dir noch einen Schlüssel. Dankeschön. Ich mag die Musik echt in den Dungeons. Oh mein Gott, was ist denn das? Ein Ritter? Oh, der hat ein Schutzschild. Muss ich von der Seite treffen anscheinend. Frontal geht nicht. Ja. Oh, habe ich gerade Bomben bekommen? Das ist gerade ein bisschen schnell weggegangen. Hm. Oh mein Gott. Äh, ach ja, doch, ich habe Bomben ausgerüstet. Nimm das. Bam. Oh mein Gott. Komm schon. Nein. Es gibt gar nichts. Soll ich durch den Raum da gehen? So. ich glaube sonst wäre ich getroffen worden hätte ich nicht angetäuscht ach du scheiße okay der raum unter mir ist abgeschlossen da wird sicherlich was cooles sein ich habe kann man bomben benutzen für die Boah, ja alter der war instant Town. hilfe aber die machen richtig schaden ich glaube ein ganzes herz wenn ich das, ja wenn ich das richtig gemerkt habe. Okay, Bomben machen aber wenig Schaden. Vielleicht nehme ich doch lieber den ähm, Boomerang. Und ich dachte, man könnte die stunnen. Oh mein Gott. Oh, er hat ein Herz gegeben. Was ist denn hier so tolles? Da muss irgendwas tolles sein, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll ich denn hier machen? Egal, da geht's eine Treppe nach unten. Was ist denn hier? Was ist das denn? Hä? Das ist unser Item im Dungeon. Es sieht überhaupt nicht nach einem... ...Dungeon-Item aus. Was, was soll das sein? Und das kann ich auch nicht ausrüsten. Was soll das? Sie es sieht ein bisschen aus, so wie... Könnte ein Floß sein oder so Oder ist das ein Instrument? Hm. Ich wüsste aber jetzt nicht, was es für ein Instrument ist. Ich glaube es könnte ein Floß sein ähm, Ich glaube ich Sollte ich die besiegen? Nee Ich glaube das tue ich mir nicht an Zumal ich glaube ich da eh nichts kriege So weg mit euch So. Okay, okay, die machen keinen Schaden, warum auch immer. Oh, sind jetzt diese Dinger, die irgendwie einen paralysieren. Hm. Oh, wir hätten sogar von unten hier hoch kommen können. Aber ich glaube, das wäre nicht gerade hilfreich gewesen, weil es da nichts gibt. Tja. Darf man nur zusehen. Ganz viele Blobs wieder. Die großen kann man leider nicht äh, mit dem Bogen besiegen, aber zumindest paralysieren. Oh, der ich sehe gerade erst, der Boss ist ja irgendwo rechts. Dann gehe ich einfach mal nach oben. Was habe ich mit dir? Bam. So. Muss ich was verschieben? Komm schon. Ja, okay, da. Au. Das war dumm. Oh, der alte Mann wieder. Did you get the sword from the old man on the top of the waterfall? Ja. Das habe ich im letzten Part noch gemacht mit euch, aber schön, dass man dann hier den Hinweis kriegt. Aber andererseits muss man auch überlegen, wo ist der Wasserfall, andererseits gibt es auch nur einen Wasserfall, zumindest bis her, was ich gesehen habe. Aber man weiß ja nie, zumindest kriegt man Hinweise innerhalb des Spiels. Dum, dum. So, das war's. Das ist nix. Nur eine Schüssel. Okay. So, ich verzichte auch mal den, dem alten Mann äh, mein Schwert in die Fresse zu hauen. Weil das geht nicht gut aus. Ich habe nur noch ein Herz. Dum, dum, dum, dum, dum. So, was ist denn jetzt hier unten? Ach, hier war ich schon. Da, da war ich zum ersten Mal den Rittern begegnet oder was auch immer das für Gegner sein sollen. Sieht aus für mich wie ein Ritter. Oh, die Dungeon-Karte. Okay, die, also man merkt auf jeden Fall, die Gegner sind recht einfach, bis halt auf die Räume mit den Rittern. Die sind dann doch schon hart. Gerade, weil man für eins an dieses Floß ran muss. Oh, hier muss ich die besiegen sogar. Oh mein Gott. Habe Herz bekommen. Das ist dieses nervige, dieses nervige sounds monster Oh, ich bin ich froh, dass ich hier das Schwert habe schon. Ich glaube, das hilft mir ungemein hier gegen den Boss. Und wir sind auch schon fast am Ende. Sehe ich gerade? Achso, ach, die paralysieren mich und ich kann kein, kein Schwert mehr einsetzen. Oder vielleicht sogar gar kein Item. Zumindest kein Schwert. Das ist gar nicht mal so nice. Doch, Waffen kann ich einsetzen. Also, Items kann ich einsetzen. Nur das Schwert wird halt gesperrt. Für halt, den Zeitpunkt. Yay, Geld. Du, du, du. Gib mir doch das Geld. So, über uns müsste der Boss sein. Ich glaube... Der Kompass zeigt an, wo das Tryphos ist und ein Raum davor ist da immer der Boss. Äh. Okay, wer bist du? Das klappt nicht. Als ob. Kann ich ihn mit Bomben schlagen? Vielleicht. Ich glaube, es ist ein bisschen einfach. Ich habe sowieso Bomben. Probier es aus. Es war kein Treffer, glaube ich. Oh mein Gott. Das geht sogar. Ich Komm schon. Aber was ist das für ein Boss? Und neuer Herzcontainer. Kenne ich den? Gibt es den schon im anderen Zelda? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Und ich gucke mal ganz kurz darauf, wie lange ich schon aufnehme. Okay, weil, ähm. Das ist uns ein bisschen blöd. Wenn ich nicht sehe, wie lange ich schon aufnehme. Ähm. Ich bringe mich mal ganz kurz in Sicherheit. Ähm. So, okay, ich nehme also schon 10 Minuten etwa auf. Au. Kam einfach aus dem Nichts. Ich habe auch, glaube ich, die erste Herzreihe voll inzwischen. Das ist ganz nice. So, ähm, ich brauche noch ein Item irgendwie. Oh. Warte. Das ist tatsächlich ein Fluss. Und ich komme sogar zum nächsten Dungeon damit. Oder zu einem Dungeon. Dungeon 4, mache ich das jetzt noch in dem Part? Mache ich jetzt Dungeon 4 in dem Part? Ja, komm. Oh. Ich mache jetzt Dungeon 4 in dem Part. Noch, weil. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Schauen wir einfach mal rein. So. Ähm. Was ist hier oben? Okay, hier oben scheint das weiterzugehen. Meistens ist es ja zumindest so, dass es immer... Ja, ein Raum am Anfang ist irgendwie immer Sackgasse. Wahrscheinlich kriege ich hier wieder einen Schlüssel wie immer. Zumindest kam mir das bisher so vor. Auch gerade im letzten Dungeon war das so. Komm her. Aber schön, dass die Dungeons zumindest immer einen anderen Farbton haben. Auch wenn die natürlich von innen alle eigentlich gleich aussehen. Aber ist doch zumindest auch ganz nice. Auch drei äh, Schüssel habe ich. Was ist das? Ein Gargoyle oder sowas? Oder ich weiß es nicht. Erstmal, schön meinen... Was ist denn jetzt los? Hä? Oh je. Ach du Scheiße. Ähm, ähm, ähm, kann man die Kerze benutzen? Also, ich... LOL, das macht das tatsächlich. Cool. Irgendwo... Für irgendwas muss es ja gut sein, dass ich die kaufe. Mm -hmm. Ähm... So. Komm her. Ja. Bam. man hier gar nichts für das kann nicht sein hier ist so oder ne ich habe glaube ich einen kompass hier bekommen oder wäre zumindest komisch wenn das jetzt hier einen Raum gäbe der absolut gar nichts bringt egal da war ja der kompass glaube ich wenn ich mich nicht andererseits wüsste ich jetzt auch nicht woher ich ihn habe also war, glaube ich, der Kompass da. Da, da, da. Komm her. Bam. So. Ein schöner ähm, Schüssel. Okay. Also man sollte wirklich hier vorher die Kerze kaufen. Weil das anscheinend sehr, sehr viel hilft. Hm. So diese kleinen roten Fledermäuse also kann man zum Glück auch mit dem Dings töten. Schade. Komm schon. Das. Es gibt gar nichts für den Raum. Okay. Dann eben nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss die Kerze wirklich die ganze Zeit benutzen, oder? Oh mein Gott, schwarze Schleim. Was, was ist mit euch? Oder ist das nur, weil das vielleicht ein bisschen besser passen würde? Komm. Oh, geil. Ich habe wieder meinen Schwertschlag. Was natürlich jetzt schwerer ist, weil ich so viele Herzen habe. Oh nein, wieder Gargoyles oder so. Au! Ich hab, ich hab mich an der Flamme verletzt. Komm her. Dum ähm Nimm das! Ja, keine Ahnung. Okay, klappt nicht. Nur, das Ding nicht klappt. Hm. Aber da komme ich noch irgendwie auf die andere Seite, dann mache ich das halt später. Nochmal die blöden Gargoyles hier. Aber die müssten sich zumindest an den normalen Weg halten. Aber die Fledermäuse natürlich nicht. Die können ja fliegen. Komm her. Bam. Ach, bleib stehen. Bleib stehen. Komm her. Oh, voll keine getroffen. Nimm das. Oh mein Gott, was ist das? Sind das Raubschleime? Die gab es sogar hier schon. Cool. Haben die auch ihre selbe F Funktion? Ne, ich habe immer noch mein Schild, okay. Wir ignorieren mal schön, dass irgendwie ein Krankenwagen bei mir fährt. Hä? Hier gibt's gar nichts, oder was? Das hat doch sicherlich was mit Oh! LOL! Okay, es ist eigentlich immer in einem Raum was. Was ist das denn? Eine Leiter? Wofür brauche ich eine Leiter? Ich habe doch schon eine Leiter, um hier rauszukommen. Oder überhaupt hier runter zu kommen hm. komm ich möchte killen auch wenn du mir nichts bringst ich weiß auch wie, wie lange nehme ich schon auf leute ich muss das mal ganz kurz ja da kann man noch ein bisschen was rein kann man noch ein bisschen was spielen ich meine so zwischen 15 und 15 oh, lol damit kann ich über wasser gehen okay ähm, ich Oh, äh, gehe ich mal hier lang? Äh, ist auch wieder so, so ein komisches Item, was da oben ist. Das kann man anscheinend nicht ausrüsten, sondern das ist einfach da, immer da. Au, schon wieder mein eigenes Feiergrant. Okay, da muss ich wirklich dran aufpassen Ja, und hier komme ich nicht rüber, da ist die Karte. Okay, aber das ist doch eigentlich ganz cool. Jetzt kann ich so ganz, ganz schnell hier lang. Das ist nice. Und jetzt weiß ich auch, wie ich hier weiterkomme. Schon wieder mein eigenes Feuer. Ich habe extra schon aufgepasst. Und es passiert mir dennoch. So. Ich werde dennoch jetzt alle killen, weil das habe ich ja noch nicht getan in dem Raum. Komm her. Und man kriegt nichts. Okay, schade. So rechts war ja eine Sackgasse, da war ja die Karte, die möchten wir jetzt auch holen. Mhm. So. Ah, oh, Mann. Ja, da muss ich echt kurz auffassen. Ich habe mir jetzt schon so oft getan dadurch. Das sieht aus wie eine Schlange ein bisschen, oder? Könnte das eine Schlange sein? Ich meine, Schlange habe ich zwar noch nicht gesehen hier in dem Level, aber... Es sieht zumindest... Die Karte... Die äh, Dampfbaum sieht aus wie eine Schlange. Ein bisschen ähm, nehme ich mal den hier, den schönen Bumerang. Au. Komm schon. Komm schon, nimm das. Hm. So? Okay, man kriegt nichts dafür, schade. Äh! Was machst du denn hier? Das ist doch der Boss aus dem letzten Dungeon. Okay. Ich weiß aber, dass ich... Lol, ich habe ihn mit einem Schuss gekillt. Geil. Das ist gut. Ich habe ein halbes Herz. Walk into the Waterfall. Ja. Da war, war ich doch nicht sogar schon. Ja, stimmt, da war ich doch schon. Da habe ich irgendwie mit dieser alten Frau da irgendwie gespielt und ich habe mir irgendwas erzählt. Ich weiß ja nicht mal was. Jetzt muss ich noch mal in der Aufnahme nachschauen. Nein. Ich würde auch gerne mal was ausprobieren, was ich schon mal gelesen habe zum Spiel. Und zwar, dass man in Dungeons auch Löcher rein machen kann. An bestimmten Stellen immer, immer in den Ecken, glaube ich, immer zwischen diesen zwei Pfeilern hier. Weil das das Auge ist hier, könnte ich mir vorstellen, dass, dass es hier was gibt. Ja. Okay. Ich glaube, man kann damit auch richtig. Oh, geil. Ich glaube, man kann damit auch richtig viel abkürzen vom Dungeon. Hm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal. Ah, sehe ich wieder nichts. Ähm okay, dann werde ich das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und wenn irgendwas auffällig ist. Ich bin das Feuer gestorben. Geil. Dann werde ich das auch nutzen. Äh, nee, den Dungeon möchte ich jetzt heute noch schon fertig machen. so dum, dum, dum so. Eine Fehlwert, echt geil. Dum, dum, dum. So. oh mein gott sie machen kurz den weg frei dankeschön so man kommt eigentlich recht gut schnell voran wenn man keine gegner besiegt ha, oh, ich habe ich habe mit der flamme getötet jetzt habe ich noch zwei leben aber oh, sagen wir bitte dass der eine boss aus dem zweiten Dungeon jetzt nicht noch mal besiegt werden muss das wäre schrecklich Oh, zum Glück nicht. Das bleibt gespeichert. Danke. Walk into the waterfall. Das tue ich. Natürlich. Mm -hmm. So. Du, du. Äh... morgen. Oh mein Gott, war es knapp. So, hier war ich glaube ich noch nicht. Ich bin ja hier gestorben in dem Raum schon davor. Oh. Au. Ah, okay. Interessanter Raum. Einfach nur irgendwie überleben. Und wir sind beim Boss gleich. Aber das Problem ist... Was mache ich? gegen den Boss das überlebe ich niemals oh mein Gott hilfe komm nimm das nimm das bitte komm schon Ach, getroffen oh man muss eigentlich nur den Stein verschieben ja, jetzt habe ich noch einen Raum vor mir. Äh ich nehme einfach mal Bomben. Keine Ahnung, das bringt bestimmt was. Und wir haben einen Drachen. Okay. Ja. Schade, ich kann euch mal mehr die Bombe testen. Also scheiße. So ich schaue nochmal ganz kurz in die Aufnahmedauer. Und ja. Der Part ist schon lang genug. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Und machen den letzten Boss hier. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, Leute. Ich sag bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda für das NES. Bis dann ciao, euer Rocky.